Hallo alle zusammen. Heute bereiten wir diese leckere Weißkohl mit den Buchweizen. Und es ist ein wirklich ein sehr gutes Gericht für Vegetarier, Veganer oder wenn einer fastet. Da ist er auch perfekt. Und jetzt zeige ich euch, wie ich es gemacht habe. Als erstes werden wir Buchweizen kochen. Ich habe jetzt nur eine Tasse genommen, gebe die auf den Sieb und spüle richtig mit kaltem Wasser. Dann gebe ich in die Topfchen und gebe dazu ein Teil zu zwei Teile, zwei Tassen Wasser. Gleich ansalzen und stellen wir es langsam köcheln. Für die Kohlschmoren brauchen wir eine tiefe Pfanne. Jetzt schneiden wir unsere Weißkohl in feine Streifen. Und dass wir es besser mit Salz können kneten, nehme ich eine große Schüssel. Ich möchte gerne euch hinweisen auf die Buchweizen, dass ich kaufe immer geröstete aus den russischen Laden. Wenn ihr aus Drogerie nimmt, müsst ihr unbedingt ihn anrösten und dann noch kochen. So, jetzt geben wir Salz über den Weißkohl und kneten wir ihn richtig gut. In der Zeit können wir schon Pfanne anmachen und Öl reingeben. Ich nehme in meinem Fall schon Chiliöl. Und dann ist es richtig ähm, Kohl kneten und in die Pfanne geben. Den Kohl schön umrühren und den Deckel drauf geben, dass er schön schmort und weich wird. Und dann können wir schon Zwiebel schneiden, einfach in Viertelstücken und in feine Streifen. Und danach geben wir ihn gleich dazu, zu den Kohl umrühren, wieder Deckel zu und weiter schmoren lassen. Das nächste werden wir Müll reiben auf die Grube reiben und dann können wir die gleich zu den Kohl geben richtig schön umrühren und einfach weiter schmoren lassen Deckel zu und fertig schauen wir gleich nach unserer Buchweizen wie es soweit ist ja, es sieht gut aus, werde mein Ofen ausmachen und einfach ziehen lassen. Ich hatte noch im Kühlschrank ein paar Stückchen von Paprika gehabt und habe mich entschieden, die auch da reinzuschneiden. Einfach kleine Würfel. und dann noch zwei Tomaten. Statt Tomaten kann man auch Tomatenmark nehmen, aber heute habe ich mich entschieden für Tomaten, dass ich diesen Kontrast zwischen Kohl und Buchweizen habe, weil die Kohl so schön hell ist. Und so habe ich es gelassen. So schauen wir jetzt nach unserer Kohl. Es hat richtig schön Rostaroma gelassen. Riecht schon richtig schön. Und dann gebe ich jetzt meine Gemüse dazu. Und wenn natürlich ihr möchtet, dass es ein bisschen saftiger oder mehr Flüssigkeit im Kohl ist, dann könnt ihr oder Gemüsebrühe oder ich habe in meinem Fall einfach halbe Tasse Wasser dazu gegeben. Und dann noch dazu Gemüsepulver. Und dann ist ja auch alles schon fertig. Ihr könnt mit eurer Lieblingsgewürze äh, alles abschmecken. Ich gebe noch rote Paprikaschaft dazu. Dann ein bisschen Kümmel, muss auch ein bisschen sein. Und schwarzer Pfeffer. Und dann können wir schon alles zusammenmischen. Unsere Buchweizen mit dem Kohl alles schön umrühren. Dann ein bisschen Kräuter dazu. Und vielleicht fünf Minuten einfach den Deckel drauf und 5 Minuten einfach ziehen lassen und dann kann man schon servieren. Es geht wirklich sehr schnell dieses Gericht und in die Woche ist es wirklich perfekt. So, jetzt können wir auf den Teller geben und ich wünsche euch, liebe Freunde, einen sehr guten Appetit. Schmeckt sehr gut, sieht sehr gut aus. Was will man noch mehr? Tschüss!